Der Begriff Bauchbinde findet sich in der Film- und TV-Landschaft wieder und dient dazu, dem Zuschauer nähere Kurzinformationen zu einer Person oder einem Geschehen etc. zu vermitteln. So zum Beispiel in Dokumentationen, Reality-Shows, Nachrichtensendungen und viele mehr. Der Vorteil dieser Bauchbinden besteht darin, dass der eigentliche Beitrag nicht noch durch sprachliche Nebeninformationen gestört und unterbrochen werden muss und die jeweilige Thematik somit durchgängig fließend ausgestrahlt werden kann. Bauchbinden können, je nachdem, mitunter sehr schlicht gehalten sein, aber auch stylisch daherkommen, zumeist mit dem Logo der eigentlichen Sendung versehen. Eingeblendet wird ein solches oft am Bildschirmrand unten rechts, doch im Eigentlichen sind dabei der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So kann es also auch sein, dass, wenn es gut zum äußeren Erscheinungsbild der eigentlichen Sendung passt, eine Bauchbinde an jeder x-beliebigen Stelle platziert werden kann. So beispielsweise auch in Spielfilmen, wenn eine Handlung in Abschnitten aufgeteilt wurde. Nehmen wir also einmal an, dass ein Film eine Story erzählt, die zum Beispiel einen bestimmten Wochentag beleuchtet, den verschiedene Menschen völlig unabhängig voneinander erleben, deren Schicksal sie jedoch zum Ende des Films hin aufeinandertreffen lässt. Dann beläuft sich ein solcher Film auf eine eigentliche Rahmenhandlung, doch ansonsten ist er beispielsweise in Kapiteln aufgeteilt, die mit Bauchbinden ersichtlich werden lassen können, dessen Geschichte gerade näher beleuchtet wird. Und natürlich lassen sich solche Bauchbinden auch im Bereich des Pressejournalismus finden. Ganz gleich, ob es sich dabei um Qualitäts- oder aber Boulevardjournalismus handelt. Dort befinden sich diese oft direkt seitlich auf dem Foto oder aber knapp darunter. Hinzugefügt werden solche Bauchbinden häufig bei der Postproduktion. Doch ich beispielsweise habe diese Einblendung bereits während der Vorproduktion zu diesem Video produziert. Und sie während der Videoherstellung, letztlich, passend zum Layout, positioniert sowie animiert.